Brasiliens Präsident Lula hat erstmals deutlich Russlands Angriff auf die Ukraine verurteilt. Zuvor hatte er den Unmut westlicher Länder auf sich gezogen, weil er bei einem Besuch des russischen Außenministers Lavrov gefordert hatte, die USA und die EU sollten ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Der linksgerichtete Staatschef bekräftigte erneut, dass es eine politisch verhandelte Konfliktlösung brauche. Neutrale Staaten sollten diese vermitteln, so Lula.